Für das Erreichen von Zielen ist eine gute Planung besonders wichtig. Damit du deine gesetzten Ziele erreichst, möchten wir dir in diesem Video die SMART-Methode vorstellen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. SMART, damit ist natürlich nicht das Auto gemeint. Stattdessen steht es für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch sowie terminiert. Bei der Planung von Zielen geht man davon aus, dass je genauer das Ziel definiert ist, desto wahrscheinlicher ist seine Umsetzung. Im Folgenden möchte ich dir erklären, was es mit den einzelnen Begriffen auf sich hat. Spezifisch Es sollte sich um eine klare Aussage handeln. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte abnehmen, dann ist das zu so ungenau. Stattdessen sei konkret und sage, ich werde pro Woche einen Kilo abnehmen. Messbar bei dem von uns gewählten Beispiel haben wir sogar schon eine Messbarkeit. Wichtig ist, dass du erkennen kannst, ob du deinem Ziel näher kommst. Attraktivität Ein Ziel sollte für dich stets attraktiv bzw. persönlich bedeutsam sein. Führe dir deswegen stets deinen persönlichen Mehrwert vor Augen. Realistisch Wer sich unrealistische Ziele setzt, der wird am Ende womöglich frustriert sein. Wenn ich in zwei Wochen auf gesunde Art und Weise 10 Kilo abnehmen möchte, dann ist das Scheitern praktisch vorprogrammiert. Versuche deswegen, realistisch zu bleiben. Und schlussendlich terminiert. Lege einen zeitlichen Start sowie ein Ende fest. In diesem Zeitraum solltest du dein Ziel verwirklicht haben. Zusammen ergeben diese fünf Komponenten die SMART-Methode. Du möchtest mehr zum Thema Zielplanung erfahren? Dann schau dir doch unseren Artikel zum Thema an. Dort haben wir viele interessante Tipps und Tricks für dich bereitgestellt. Viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele wünscht dir dein Team von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.